Sind die beiden eigentlich in der gleichen Beziehung? Das frage ich mich manchmal, wenn ich einem wütenden, traurigen, hilflosen Paar gegenüber sitze. Als Außenstehender habe ich den großen Vorteil, eine Beziehung nicht durch die Augen einer Beziehungshälfte zu sehen, sondern die doppelte Wirklichkeit erleben zu können. Was ich damit meine, Sie zum Beispiel sehen Ihren Partner und Ihr Partner sieht Sie. Aber keiner von Ihnen beiden sieht das, was jeder Dritte ganz klar erkennen kann, nämlich die Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Sie haben zwar eine Vorstellung davon, was zwischen Ihnen beiden läuft, aber direkt sehen kann es nur ein Außenstehender. Tja, und bei einer Vorstellung von etwas kann man sich auch leicht täuschen. Zumindest können zwei Menschen von der gleichen Beziehung zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen entwickeln. Aber zurück zu dem Paar in meiner Praxis. Nachdem jeder sein Plädoyer zum wiederholten Male gehalten hat, frage ich mich manchmal folgendes. Hm. Was er sagt, klingt gut nachvollziehbar, aber was sie sagt, natürlich auch. Nur wirkt es so, als würden sie über zwei verschiedene Partnerschaften, genau genommen Streitschaften, erzählen. In anderen Worten, die beiden reden von zwei verschiedenen Beziehungen. Da beide in zwei unterschiedlichen Beziehungen leben, ist es gut möglich, dass jeder von ihnen sich in einer Beziehung erlebt, in der er unschuldig ist und nur der Partner Streit stiftet. Für beide ist ihr jeweiliges Beziehungsbild in sich logisch und stimmig. Da die beiden Vorstellungen jedoch sehr unterschiedlich sind, wird daraus nicht eine Beziehungswelt. Kein Wunder also, wenn sie sich gegenseitig Lügen vorwerfen oder zumindest falsche Darstellungen der vermeintlichen Realität, denn sie leben in unterschiedlichen Realitäten. Was die Sache so schlimm macht ist, dass obwohl keine der beiden böse Absichten hat, beide sich trotzdem gegenseitig Böses unterstellen. Wie entkommt man diesem Gefängnis der eigenen offensichtlichen Vorstellung über die Beziehung? Wie kommt man wieder zusammen in eine Paarwelt, die von beiden gleich gesehen wird, statt einsam in zwei verschiedenen zu leiden? Als erstes ist es natürlich notwendig, die Sicherheit aufzugeben, man wüsste genau, was in der vermeintlichen eigenen Beziehung läuft. Akzeptieren, dass das eigene Bild genau das ist, nämlich das eigene Bild und nicht die absolute Realität. Erst wenn man diese Einsicht akzeptiert, kann ein Gespräch mit dem Partner, wie siehst du unsere Beziehung, zu einem Ergebnis führen. Ohne diese Einsicht wird jedes Gespräch über die Beziehung mit dem Partner eine Gerichtsverhandlung. Wer das korrekte Bild von der Partnerschaft hat. Eine Verhandlung, die nur in einem frustrierenden Unentschieden enden kann. Erst die Einsicht, dass beide Vorstellungen nur die eigene, aber nicht die Realität sind, öffnet den Weg zum Finden einer gemeinsamen Realität. Und so kann aus zwei Beziehungen ein Paar werden so einfach es für mich ist, diesen Vorschlag zu machen, so schwer ist es für Sie als Paar, diesen Vorschlag auch umzusetzen. Deshalb biete ich Ihnen einen Weg an, die Vertrauensbasis zwischen Ihnen zu stärken, auf der es sehr viel leichter ist, gegenseitig die unterschiedlichen Sichtweisen anzuerkennen. Finden tun Sie diese Hilfestellung auf couplecoaching.de